von camp to camp wird uns was erzählen zum Geostyler Map-File-Parser beziehungsweise auch ein bisschen zu Geostyler an sich. Geostyler ist ein Framework, mit dem man aus unterschiedlichen Programmen die Stildefinitionen laden kann und dann in andere Formate transformieren kann. Ganz wichtiges Tool, haben wir im Vortrag eben vorher schon mal gehört, dass die es auch eingesetzt haben und das kann jetzt eben noch mehr als vorher und ich bin gespannt, was weiter uns dazu erzählen wird. Und damit würde ich sagen, Film ab! Ja, willkommen zu meinem Vortrag Geostyler File Parser. Mein Name ist Balthasar Teuscher. Ich arbeite als Geospatial Engineer bei Camp2Camp. Für die Leute, welche Camp2Camp noch nicht kennen, wir bieten innovative Lösungen von Open Source Experten, vor allem im Bereich Geospatial. Business Solutions und Infrastructure. Kurz zum Inhalt des Vortrages. Ich werde zuerst auf den Kontext eingehen des Projektes, wie es entstanden ist, wer die Leute dahinter sind oder die Parteien. Ich werde dann auch kurz das, den Geostyler Ökosystem einleiten und dann vor allem den Mapfile-Parser, die Entwicklung und den aktuellen Stand präsentieren und zum Schluss noch eine kurze Demo machen, eines Beispielprojektes. Ja, zu den Stakeholdern, es war vor allem ein kleines Team von Camp2Camp Camp einerseits, und auf der anderen Seite war das Bundesamt für Landestopographie, SwissTOPO, das der eigentliche Auftraggeber war. Das Projekt entstand wegen Corona eigentlich. Es war ein Ausweichprojekt, weil ein anderes Projekt nicht planmäßig beginnen konnte. Ja, die Ausgangslage für SwissTop oder warum sie diese die Initiative ergriffen haben, war, dass äh, sie, die Bundesgeodateninfrastruktur infrastruktur ist, äh, hat eine WMS auf Basis von Map-Server. Sie haben dort äh, mehr als 1000 Map-Files. Und ihre Vision ist eigentlich, dass sie äh, die Projekte automatisch äh, überführen möchten von Map Server nach äh, QGIS oder auch ArcGIS und auch wieder zurück, äh, um eine vollautomatische Datenintegration zu ermöglichen. Ja, was ist der Geostyler? Geostyler ist eine... Im Kern ein intermediäres generisches Format für Stile für, von Geodaten, das ist der sogenannte Geostyler Style. Und dann eine Kollektion an Parsern. Und diese Parser, ja, für jedes Stilformat Bestände muss so ein Parser geschrieben werden, um das im Geostyler verwenden zu können. Da gibt es verschiedene, es gibt SLD-Cookies oder auch Open Layers, Mapbox. Ja, es sind Projekte, die meistens in in TypeScript. Es gibt auch ein, ein, ein Demo-Projekt, ein, ein Editor mit einer UI, wo man im Browser äh, interaktiv einen ein Stil erstellen kann. Und gerade die, die Stilinformationen oder zum Beispiel das SLD sieht. Ja, zu unserem Parser, Mapfile-Parser, der noch nicht existierte. Wir haben der entwickelt mit einem ersten Kickoff off mit Terrestris. Zum, zu Beginn. Sie haben uns das, das Ökosystem und Geostyler erklärt. Sie haben uns auch ein Template-Projekt aufgestellt. Ja, in diesem Template-Projekt gibt es eigentlich vor allem zwei wichtige Funktionen, oder welche so als api genutzt werden, auch innerhalb des, des Geostyler-Ökosystems und das ist der Read-Style, welcher einen String als Input hat und, und dann ein, ein Geostyler-Style-Objekt zurückgibt und die andere Funktion, der WriteStyle nimmt so ein Geostyler-Style-Objekt und transformiert das in einen String. Wir haben auch nicht ganz bei Null begonnen. Es, wir haben einen existierenden Map-File-Parser gefunden, der in JavaScript geschrieben war. Es war ein sehr simpler Line-Based-Parser, der hat eigentlich einfach eine, ein, über die Linien iteriert eines Map-Files Dort gewisse Parameter herausgelesen, wie zum Beispiel den, den Key und die Values, ob es ein, ein Block ist, ob es ein, ein Kommentar hat und, und ob es ein Endstatement ist. Für die Leute, welche Map-Files kennen, wie sie aufgebaut sind. Der, der, Meistens äh, gibt es äh, Key-Value-Pairs oder, oder dann Blocks wie Layer und Klasse. Ja, und das Ziel am Anfang war dann eigentlich, ja, möglichst bald äh, können wir einen grünen Punkt darstellen. Das war so, das ist es möglich, da etwas zu generieren. Für mich war noch ein Schritt Null, ich musste noch äh, mich mit JavaScript auseinandersetzen. Ich habe das noch nie gelernt vorher und das war das erste Projekt, welches ich in, in JavaScript oder besser gesagt TypeScript gemacht habe. Ja, was, was haben wir dann gemacht? Wir haben einen, einen, den Parser ausgebaut. Wir haben die, die Baumstruktur rekonstruiert. Wir haben auch die Symbole substituiert. Die Symbole werden oftmals in, in einem externen File aufgeführt, welches dann über den Parameter Symbol Set spezifiziert wird und eingelesen wird. Ja, wir haben auch äh, dann begonnen, das Mapping zu machen, das eigentlich einfach die Baumstruktur und die, die Key-Value-Pairs äh, dann auf ein, ein Geostyler-Style-Objekt mappt, ist vor allem regelbasiert. Wir haben ja die, die die Priorisierung fand statt äh, mit einer Analyse der Map-Files, wo wir auch zuerst geschaut haben, ja, welche Tags und, und Keys werden besonders oft verwendet in den Map-Files äh, der, der von Swiss -Topo und welche überhaupt nicht, damit wir so eine kleine Ahnung hatten, was ist jetzt äh, wichtig. Im Verlauf äh, haben wir dann auch das, äh, der initiale äh, Javascript-Parser nach Typescript konvertiert. Wir haben auch ein, ein, einen Type für, für das Map-File da, dabei generiert. Und schlussendlich äh, haben wir dann den map Mapfile-Parser auch noch in, in das bestehende Zeli-Projekt des Geostylers integriert. Dort war es speziell, dass wir vor allem noch einen zusätzlichen Parameter brauchten, um den Symbol Set pfad zu übergeben. Dass vor allem daraus resultiert, dass das Interface einen String nimmt und dadurch die, die relativen Pfade, welche oftmals gebraucht werden, in Mac-Files nicht mehr funktionieren. Ja, zum aktuellen Stand des Mapfile-Parsers. Momentan ist es ist nur möglich, Mapfiles zu lesen. Es gibt äh, keine Write-Implementation. Ja, die implementierten Mapfile-Tags, vor allem die Vektorsymbolisierung symbolisierung ist relativ... Gut abgedeckt, Tags wie Color, Size, Outline, Pattern, Angle, Opacity. Ja, und noch weitere wurden wurden umgesetzt, werden gemappt äh, auf einen Geostyler-Style. Raster-Symbolisierung ist etwas implementiert, nicht sehr viel. Ja, ein kleines. Äh, ja, Ein Query, eine simple Darstellung oder ein simpler Verlauf ist implementiert. Die Symbole haben wir vor allem The True Type Fonds. Symbole sind implementiert, Well-Known Name sind implementiert, das, das sind einfach die die Vektoren, die, die auch das, das Kreuz, der, der Circle die ja, also die Basissymbole eigentlich, die auch im Mapfile vorhanden sind ja, auch Icons sind auch implementiert da bin ich mir jetzt nicht gerade sicher, ob das getestet wurde, wir haben das so nie verwendet in einem Projekt. Ja, Expressions sind, oder, ja, sind implementiert und funktionieren ja, auf klasse -Ebene oder wo auch immer sie vorkommen. Ähm, scale ja, die Skalen sind implementiert und funktionieren auch. Was nicht funktioniert, sind etwa Daten und, und Filter-Tags. Das ist nicht wirklich ein Stilelement, aber das ist trotzdem sehr wichtig für das Endergebnis. Das ist auch etwas, das wir von Hand anpassen mussten bei, bei, bei einem, bei einem Sample-Projekt. Ähm, Benutzerdefinierte Vektorsymbole funktionieren auch nicht. Wir haben da mal angedacht, ein SVG on the fly zu generieren, hatten dann aber keine Zeit, das weiter zu verfolgen. Maßeinheiten werden nicht unterstützt, auch nicht im, im geostyler style selber. Ja, und die relativen Pfade und Inklud werden auch nicht abgefangen oder aufgelöst. Es ist auch nicht möglich, mehrere Layer zu, zu lesen. Der Geostyle des Framework ist, ist ausgelegt auf, auf einen Layer, ein Style Pro Layer. Und in einem Mapfell kann es unter Umständen mehrere Layer haben. Ja, einige, was nicht funktioniert, das ist ein bisschen eine Kombination aus Sachen, die nicht implementiert sind. Einerseits im Mapfile-Parser, andererseits auch im, im Geostyler-Style und, und in, in, in anderen Parsern und Formaten. Ja, was nicht, was nicht in einem Geostyler-Style Objekt äh, kodiert werden kann, kann auch nicht weitergegeben werden. Was, äh, was von einem, einem Reiter oder Parser nicht implementiert wird, äh, kann auch nicht weitergegeben werden. Wir sehen das noch am Beispielprojekt besser. Ja, das Beispielprojekt äh, ja, ist keine interaktive Demo. Ich werde es einfach kurz zeigen. Es ist sehr einfach, das ist eigentlich der Befehl, den man braucht, um ein Map-File in ein SLD-File umzuwandeln. Ein Stilfile. ist direkt von der, vom GitHub, vom CLI-Projekt. Was speziell ist, ist dieser map file symbols pass parameter der auf das äh, Symbol-Pfeil äh, verweist. Ja, es sollte auf einer Linie sein. Das ist äh, ein bisschen klein geraten. Ja, und das Thema-Projekt, das wir äh, versucht haben zu reproduzieren, das sind die Luftfahrthindernisse von äh, Geoadmin von Batzel. Das ist ein eine Layer, der hat Punkte und Linienelemente und auch Polygonelemente. Man sieht sie nicht gut, es sind ganz kleine rote Polygone. Beim Reinzoomen sieht man die besser. Wir haben dann diesen Stil genommen und in eine QML übersetzt für und in QGIS importiert. Und dabei äh, hat sich gezeigt, dass äh, der QGIS-Parser äh, äh, eigentlich nicht gut äh, die, die Symbole übersetzt oder vor allem den Font. Und ja, die Linien sind okay, die Polygone waren auch okay, aber der Font konnte nicht aufgelöst werden und anstelle nur einen Punkt äh, generiert. Mit dem SLD-Parser hat es ein bisschen besser funktioniert, besser gesagt. Wir haben dann einen, einen kleinen Tweak gemacht und haben es so hingekriegt, die, die TTF-Fonds und Symbole darzustellen. Ja, und ja, vielleicht tun wir kurz rein, Sie fast identisch aus wie das Original mit dem SLD. Etwas, was zum Beispiel nicht funktioniert hat, sind äh, diese Linien hier, die haben einen Anfang und einen Endpunkt, ein, ein Symbol ein, und äh, in den anderen Stützpunkten eigentlich keines. Ja, das wird so übersetzt, dass es jede jeder Vertex bekommt dann so ein Symbol. Der Geometransform im Map-File wird nicht übersetzt. So Und, und auch in QGIS in ist es möglich, das zu, zu reproduzieren. Das ist möglich mit den, den Stiloptionen. Man sieht dann auch, wenn man das exportiert in QGIS in, in als SLD-Style-Definition, dass das Vendored das, Options sind, die dort rausgeschrieben werden für diese, diese Art von Stil. Ja, und das zeigt eigentlich auf, ja, wo wir angekommen sind, da, da stellt sich dann die Frage: Ja, wo, wo macht es jetzt am meisten Sinn weiterzuentwickeln? Ja, viele Sachen haben wir implementiert, im Mapfile Reader und waren dann an den Limitationen von, von eben Cookies writer und SLD-Writer angelangt. Aber ja, das Projekt wurde dann nicht mehr weitergeführt, also ist auf GitHub offen für, für, für Contributions. Aber es wird nicht äh, aktiv von äh, Swiss Topo weiterverfolgt, momentan. Ja, herzlichen Dank. Hier noch ein, ein paar Links äh, zum Komplettieren äh, des äh, Projekts auf GitHub, äh, Geostyler, Mapfile Parser und auch das äh, CLI-Projekt äh, zum zum Stile einfach zum, zum Ausprobieren. Das ist äh, Der beste Weg, ist auch gut dokumentiert. Das erzähle ich im README. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag, Balthasar. Ich finde es immer wieder spannend, wie viel Arbeit wirklich in so einen Parser reingeht und wie komplex auch gerade Stile sind, wenn jedes Projekt das nochmal anders rendert und so weiter. Deswegen großen Respekt an diese Arbeit bei euch. Vielen Dank. Wir schauen mal in die Fragen. Ähm, wir haben eine Frage. Kann ich GeoStudder nutzen, um das GeoJSON der Lite Basemap der Schweizer, also Topo, in SLD-Dateien für den Geo-Server umzuwandeln? Wenigstens teilweise? Fragezeichen? Ja, ich denke, das sollte möglich sein. Ich weiß nicht genau, was implementiert ist. Soweit ich weiß, ist die, die Light-Base-Map ein, ein Vector teils datensatz und der Stil ist ein, ein Mapbox-Teil in diesem Fall. Das wird dann mit dem mapbox teil parser und dem SLT-Parser gehen. Aber da weiß ich nicht, was dort alles implementiert ist. Auf Seite. SLT ist, ist relativ gut implementiert. Das war so, der, ja, der meist implementierte Style und Mapbox weiß ich ehrlich gesagt nicht, was dort alles vorhanden ist. Ich wusste es eben nicht mal, dass es Mapbox-Unterstützung auch gibt. Das ist ja toll. Geostyler war für mich auch mal so SLD-Richtung und Kugels und so weiter. Toll, dass der immer mehr auch kann. Das ist ja ein typisches Problem, dass man, wenn man umsteigt, dann eben die Stile verliert. Klasse. Ähm, die zweite Frage geht in die ähnliche Richtung. Wie hoch ist denn der manuelle Nachbearbeitungsaufwand, um wenn man zum Beispiel wieder GeoJSON in SLD umwandelt? Muss man noch viel Hand anlegen oder geht das eigentlich? Ähm ja, GeoJSON, ich weiß jetzt gerade nicht, ja, ob das auch wieder ein, ein Mapbox-Vector-Style ist oder, Vermutlich oder, nein. Oder, oder ja. Also wir haben gesehen. Ja, ich habe es im Vortrag äh, kurz angesprochen mit dem cookies projekt Es gibt bei SLD auch so Vendored Options und äh, zum Beispiel Geo-Server hat jetzt ein True-Type als Well-Known Name implementiert oder kann man verwenden. Das macht Cookies, aber anders, wenn Cookies den Stil als SLD exportiert und, und ja, da gibt es so kleine Sachen, die nicht. Aufeinander passen. Aber ja, es ist mittlerweile der Nachbearbeitungsaufwand, denke ich, ist ja verglichen mit, mit einem äh, kompletten äh, Restrukturierung oder ja, ist es, äh, ist es verhältnismäßig klein und man hat schon äh, eigentlich eine gute Ausgangslage, denke ich. Bestimmt. Hm, Was passiert denn, wenn man jetzt äh, einen Stil hat und Will den umwandeln in ein anderes Format und der geo unterstützt vielleicht einige Elemente davon nicht? Wird er dann abbrechen oder läuft er durch? Wo muss man da aufpassen? Ja, es kommt ein bisschen darauf an. Es gibt ja, natürlich sind einige Feldermeldungen implementiert, zum Beispiel, oder Warnungen. Wenn man mehrere Layers in einem Map-File hat, dann. Ja, das wird abgefangen, aber sonst sehr viele Sachen, die, die werden eigentlich nicht abgefangen. Manchmal kommt eine Warnung und manchmal generiert es einfach einen Output und dann muss man es wieder visuell überprüfen, was implementiert ist. Es ist auch sehr schwierig, dort etwas Gutes zu machen, weil es halt immer wie, wie ja, es, es gibt zwei Übersetzungen und, und äh, beim Implementieren weiß man immer nur von einer. Also, wir können sagen, was der Style nicht, nicht hergibt, das können wir sagen, aber was dann der, der Reiter nicht hergibt, das wissen wir auch nicht, wenn wir nicht wissen, welchen, welcher verwendet wird. Es ja. klingt fast, als ob der Geostyler SDAL heißen müsste für Style Data Abstraction Language, also neben GDAL und PDAL und MDAL dann noch für die Style-Transformation äh, <lacht> quasi. Ähm, ja. ja, spannendes Projekt. Wie ist denn das? Also wenn ja, das ist ja auch ein bisschen dann natürlich gefährlich, wenn man jetzt Dinge umwandelt. Gibt es in dem Projekt irgendwie auch Tests, Tests, die dann visuell schauen, was vorne, hinten rauskommt? Oder wäre das überhaupt möglich? Ich weiß nicht, irgendwas dir gezeigt, dass dann auch zwischen Map-Server und Kugels zum Beispiel Dinge ja auch unterschiedlich aussehen. Ähm, Gibt es Tests in dem Projekt, die auch wirklich visuell schauen, was die Unterschiede sind, wenn man von SLD nach was anderem umwandelt? Nein, also wir haben das mal angedacht, dass wir so, so wie eine Testpipeline machen und dann wirklich so ein Perceptual Hash oder Perceptual Loss oder so etwas dann rechnen und, und, und zwei Ausschnitte generieren mit unterschiedlichen Styles, aber ja, das ja, wir haben nicht mal einen Reiter hingekriegt in der Zeit <lacht> und, und ja, das ist auch so etwas von der langen Liste, die die wohl äh, ja, die wir hatten, aber jetzt halt nicht mehr umsetzen, weil wir nicht mehr äh, wirklich aktiv äh, für einen Konten am Entwickeln sind. Ja. ja, klingt auch sehr, sehr komplex, würde ich direkt mal sagen, wenn jemand Lust auf Kartografieprojekte hat, das wäre, glaube ich, was super Tolles. Das wäre, also das Projekt an sich ist, glaube ich, ein ganz wichtiger ja, Stein in der Welt von, von Interoperabilität zwischen Systemen und das noch nie abzusichern, natürlich großartig. Ich schaue nochmal an die Fragen. Da haben wir nichts Neues dazugekriegt. Von daher nochmal einen ganz herzlichen Dank für deinen tollen Vortrag.